Guten Tag, in diesem Video möchte ich die Objektsuchfunktionen und die Objektübersichtsseite in Digital MoosDB vorstellen. Damit möchte ich eine kleine Serie beginnen, die sich mit den Objektsuchfunktionen und den darauf aufbauenden Funktionen, zum Beispiel der Stapelverarbeitung und dem Export, beschäftigt. Um die Objektsuchfunktion benutzen zu können, muss man zuerst einmal oben in der Navigation, hier, auf Objekt klicken. Es erscheint die Objektübersicht. Die Objektübersichtsseite besteht aus mehreren Suchleisten für Schnelleinstiege, einer zentralen Leiste mit Informationen zur Suche, also zum Beispiel der Anzahl der gefundenen Objekte, den vorhandenen Suchparametern, so schon welche gesetzt sind, der Möglichkeit Suchen zu speichern und sie auszuwerten und so weiter und den Treffern. Zuerst ein Wort zu den Schnelleinstiegen. In der obersten Leiste befinden sich Optionen zur Suche nach Nummern. Auf der einen Seite der ID innerhalb von Museum Digital, das heißt, früher hätte man gesagt, der Laufnummer. Die ID findet sich immer auf der Objektseite oben. Links hier und rechts gibt <lacht> es eine Option, um direkt nach der Inventarnummer zu suchen. In diesem Feld kann man mit Wildcards agieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Inventarnummer an 1754, wenn man nach 175 Sternchen oder 175 und Dollar sucht, dann bekommt man alle Objekte, die 175 in am Anfang der Inventarnummer haben. In, der, in Die nächste Zeile ist die zentrale Suchzeile und wir konnten eben schon sehen, ich suche noch einmal nach 175, Sternchen, wir konnten eben schon sehen, gleich Inventarnummer Doppelpunkt 175. Es erscheint also in der zentralen Suchleiste, der gegebene Suchparameter so einer gesetzt ist. Hier steht ebenfalls die Anzahl der gefundenen Objekte. Und es gibt eine Option, um direkt Volltextsuchen durchzuführen. Zu den späteren Optionen werde ich später sprechen. Zuerst einmal weiter in der Oberfläche. In der Zeile unterhalb der zentralen Suchzeile gibt es die Möglichkeit, die Objekte, die gefundenen Treffer zu sortieren. Also auf der einen Seite anzupassen, wonach sortiert wird. Zum Beispiel nach der Inventarnummer statt, äh, statt nach dem, der Objekt-ID. Standardmäßig wird sortiert nach der Objekt-ID. Das ist gleichbedeutend mit der Sortierung nach dem Erfassungsdatum, dem ursprünglichen Erfassungsdatum, weil die Objekt-ID aufsteigend ist. Das heißt, das älteste Objekt hat die niedrigste ID. Neben dem Sortierparameter kann man einstellen, in welche Richtung sortiert werden soll. Also, durch einen Klick auf diesen Button wird umgedreht sortiert. Entsprechend erscheint hier der Pfeil nach oben. Vorhin erscheint er und standardmäßig zeigt der Pfeil nach unten. Also, standardmäßig wird absteigend sortiert. Durch den Klick darauf kann man aufsteigend sortieren. Der nächste Button bietet die Möglichkeit, eine Listenansicht statt der. Üblichen, äh, grid ansicht der üblichen Kachel-Ansicht zu zeigen. Die Listen-Ansicht zeigt den Titel des Objektes, gibt die Inventarnummer wieder und die Objekt-ID. Wenn man den Titel überfährt, erhält man weitere Informationen wie ein Bild und wann das Objekt zuletzt bearbeitet wurde und von wem. Ob in der Listenansicht oder in der Kachelansicht, bietet die nächste Option die Möglichkeit, mehr oder weniger Objekte anzuzeigen. Also durch einen Klick darauf könnte ich jetzt die Anzahl der gezeigten Objekte auf 65 erhöhen, auf 70 bis zu 200 Dasselbe gilt in der Listenansicht. Die Anzahl der, äh, die, der Modus, also ob die Liste gezeigt wird oder die Kachelansicht und wie viele pro Einstellung gezeigt werden sollen, wird gespeichert und ist unabhängig von der Suche im Benutzerprofil gespeichert. Das heißt, wenn man eine neue okay. Suche macht, gilt das dieselbe Einstellung. Die nächsten Buttons sind ebenfalls wieder Schnelleinstiege. Hiermit kann man filtern, nur öffentliche Objekte, nur versteckte, also nicht öffentlich, nicht veröffentlichte Objekte oder alle Objekte unabhängig von Veröffentlichungsstatus. Unsere Testobjekte sind alle nicht veröffentlicht. Dementsprechend können wir weitergehen zur Seitenspalte, wo Schnelleinstiege für die Suche nach Sammlungen, nach Orten, Akteuren, Zeiten, Schlagworten zu finden sind. Und wenn in der Navigation Objektgruppen oder Ausstellungen aktiviert sind, das heißt, wenn man häufiger mit diesen Features arbeitet, dann gibt es dort ebenfalls Auswahllisten für die Suche nach Objektgruppen und Ausstellungen. Dazu kann man um das entsprechende Video zu rekapitulieren, oben auf den eigenen Benutzernamen klicken und dann beim, im Bereich Menüpunkte zum Beispiel Objektgruppe anwählen und mit dem Schließen des Menüs speichern. Nun erscheint Objektgruppe hier oben in der Navigation und man kann direkt über den Schnelleinstieg Objektgruppe suchen. Darunter erscheint entweder die Angabe dass der Filter aktiv ist und entsprechende Exportoptionen oder es erscheint, falls kein Filter gesetzt ist, der Button Filter erstellen und ebenfalls Exportfunktionen, wenn auch nicht so viele. Wenn ich nun also eine, den Schnelleinstieg nutze und Beispiel nach der Sammlung Kabinettfotos suche, dann erscheint in der mittleren Leiste, dass 20 Objekte gefunden wurden und dass der bisherige Suchbegriff gleich 20, gleich Sammlung, also Kabinettfotos ist. Das heißt, exklusive die Sammlung äh, oder die Sammlung wird exklusiv gesucht. Es wird nur innerhalb der Sammlung nicht in den Untersammlungen gesucht. Würde inklusiv gesucht, das heißt, würden die Sammlung und so es welche gibt, Untersammlungen durchsucht, dann würde dieses Gleichzeichen fehlen. Über das Augesymbol kann ich die zugrunde liegende Abfragesprache anzeigen lassen. Und dort ist es auch sichtbar. Collection, Doppelpunkt gleich 15. Fertig das gleich, wird inklusiv gesucht. Das heißt, auch die Untersammlungen werden berücksichtigt. In diesem Fall gibt es keine Untersammlung. Deswegen sind es in diesem Fall gleich viele Objekte. Um nicht auf die Abfragesprache zurückfallen zu müssen, kann man das Suche verfeinern Menü benutzen. Also Oben, Ich klicke oben auf Objekt, um meine gegebene Suchanfrage zu beenden und alle gesetzten Suchfilter zu entfernen. Damit bleiben nur die gespeicherten Punkte, dass ich die Kachelansicht sehen möchte und dass 70 Objekte bis zu 70 Objekte in der Kachelansicht gezeigt werden sollen. Und der Rest der Suche wird zurückgesetzt. Ich klicke jetzt also auf Suche verfeinern. Und das öffnet sich ein Overlay. Zuerst stelle ich dort ein, wonach ich suchen möchte. Also in welchem Feld. Möchte ich nach dem Volltext suchen oder zum Beispiel nach einem Schlagwort? Genauso kann ich in allen Feldern, die in MuseDB zur Verfügung stehen für Objekte oder fast allen suchen. Es gibt zusätzlich Einige spezielle Suchabfragen, die immer wieder nützlich sein können. Also beispielsweise befindet sich ein Ob Objekt gerade an dem Ort, an dem es üblicherweise sein sollte. Objekte, die sich nicht an ihrem angestammten Ort, ihrem eigentlichen Standort befinden, wenn zum Beispiel solche, die gerade in einer Ausstellung sind oder gerade in einer externen Werkstatt zur Reparatur stehen klicke ich auf Schlagworte wird es ausgewählt und ich kann im nächsten Schritt sagen ich möchte das Schlagwort exakt suchen wieder derselbe Punkt eine Fotografie die Suche nach Fotografie würde standardmäßig auch Objekte finden die mit dem Begriff Porträtfotografie verschlagwortet sind wenn ich exakt klicke wird Exklusiv gesucht, das heißt, es werden nur die Objekte gefunden, die wirklich mit dem, mit dem Begriff Fotografie verschlagwortet sind. Nicht solche, die mit Unterbegriffen verschlagwortet wurden. Ich kann suchen nach Leer, das heißt, es gibt kein Schlagwort. Und wenn ich einen Suche nach einem Zeitbegriff habe, also zum Beispiel diese, oder nach einem ähm, Zeitfeld, im Datumsfeld oder eine Suche nach einem Zahlenfeld. Das heißt, auf der einen Seite beispielsweise Maßangaben getrennte Maßangaben, die Breite ist größer als 10, 10 mm, oder das Objekt wurde zuletzt bearbeitet nach dem 01.01.2022. Dann kann ich äh, bei einem Fall dieser Feldarten kann ich nach größer als oder kleiner als. Suchen. Im Fall von Schlagworten ist das nicht möglich, weil was sollte größer als das Schlagwort Fotografie sein? Jetzt möchte ich also Fotografie eingeben und dazu tippe ich im Feld Suchbegriff und rechts öffnet sich eine Liste der Schlagworte, aus der ich auswählen muss. Klicke ich auf Fotografie Suche ich nach Fotografie. Beim Überfahren des gegebenen Begriffs kann ich auf Schlagworte klicken und habe damit die Möglichkeit, auf eine Volltextsuche zurückzufallen oder auf eine Sammlungssuche nach der Sammlung Fotografie. Die gibt es in dem Haus, in meinem Testmuseum. Ich kann über Fotografie fahren, in diesem speziellen Fall von Schlagworten, weil es so zur Fotografie zusätzliche Informationen, die im Hintergrund hinterlegt sind, gibt. Und beim Überfahren erscheint ein X, mit dem ich den einzelnen Suchparameter entfernen will. Wenn ich also mehrere Suchparameter gesetzt habe, ich suche zum Beispiel zusätzlich noch nach Frau über den Schnelleinstieg, Dann kann ich den einzelnen Suchparameter entfernen und wieder nach allen Fotografien suchen, indem ich auf das X drücke. Soweit zur, zur Suche-Verfeinern-Funktion. Wenn kein Suchbegriff gesetzt, wird, gesetzt ist, erscheint rechts in der Seitenspalte Filter erstellen. Dieser Button ist synonym zu Suche verfeinern. Suche verfeinern erscheint immer, ist aber natürlich für eine Suche, ohne dass ein Suchbegriff Gesetzes, also die allgemeine Ergebnisanzeige, die allgemeine Objektübersicht, ein gewöhnungsbedürftiger Begriff. Deswegen gibt es den zusätzlichen Button, der noch einmal gesondert darauf hinweist, dass man eine, einen Filter erstellen kann. Der nächste Schritt ist die Möglichkeit, suchen, Suchabfragen zu speichern. Suche ich also zum Beispiel nach dem Volltext Helm oder dem Volltext Frau. Helme gibt es im Testmuseum nicht. Nach dem Volltext Frau bekomme ich 102 Objekte. Um die Suche zu speichern, kann ich auf das Sternchen-Symbol klicken. Damit sehen meinen Favoriten und das Sternchen-Symbol wird schwarz. Mit einem Rechtsklick auf das Symbol, der in Mobilbrowsern offensichtlich nicht funktioniert, oder über das Dashboard, den Menüpunkt Objektsuche Favoriten, kann ich mir meine Suche, äh, meine Favoriten, also meine gespeicherten suchen und meine, die Geschichte meiner letzten zehn durchgeführten Objektsuchen anzeigen lassen. Die Favoriten kann ich hierüber wieder entfernen. Genauso würden sie entfernt, wenn ich noch einmal in der Übersicht auf das Sternchen klicken würde. Klicke ich also auf Sammlung, Doppelpunkt, Kabinettfotos, lande ich wieder bei meiner Suchabfrage. Die nächste Funktion ist die Möglichkeit, die Suchergebnisse auszuwerten und damit eine Facettensuche durchzuführen über den Klick auf das Glühbirn-Symbol. Damit öffnet sich ein Overlay mit vier Kacheln. Vier, damit man sich verschiedene Abfragen nebeneinander legen kann. Jede Kachel funktioniert gleich zu den anderen wie gesagt, es sind vier, damit man Vergleiche ziehen kann oder mehrere Aspekte gleichzeitig auswerten kann. In jeder Kachel gibt es ein Feld und eine Überschrift dafür, wonach abgefragt wird. Also alle Schlagworte, die mit den Objekten meiner Treffermenge verknüpft sind, wäre hier zum Beispiel voreingestellt. Ich kann auch wieder alle Felder auswerten, die, die als Eingabefelder vorhanden sind und die als Suchfelder vorhanden sind. Sinnvoll auswerten natürlich nur alle Felder, in denen auch Inhalte vorhanden sind. Ich wähle mal die Sammlung. Meine Kabinettfotos sind gleichzeitig offensichtlich alle Teil der Testsammlung. Und ich kann mir anzeigen, äh, kann im in der Überschrift im zweiten Feld einstellen, was ich zu diesem Feld anzeigen möchte. Im Fall der Sammlung kann ich mir nur die Werte anzeigen. Im Fall von Datumsfeldern, zum Beispiel bearbeitet, bearbeitet, könnte ich mir zusätzlich Gruppierung nach Jahr anzeigen lassen, in dem Fall 2023. Alle, alle Objekte meiner Treffermenge wurden 2023 bearbeitet. Oder die Gruppierung nach Jahr und Monat. Für Längenangaben, also Zahlenwerte, reine Zahlenwerte, gegen die gegen Zusätzlich die Option, eine Gesamtzahl zu bilden, also zum Beispiel wie lang sind alle meine Objekte, was ist die gesamte Länge oder in diesem Fall die gesamte Breite aller Länge, wenn sie aneinandergelegt sind, oder der Durchschnitt. Das könnte spannend sein, um zu gucken, ob man eine sinnvolle Frage, Abfrage gestellt hat für die Ausstellungsplanung beispielsweise was passt in eine Vitrine und passen die Objekte aus meiner Abfrage aus meiner in eine Vitrine. In der, zweiten Spalte kann, in der zweiten Zeile kann ich einstellen, ob ich mir ein Diagramm oder eine Tabelle anzeigen lassen möchte und zusätzlich kann ich einen Download durchführen. Das ist ein CSV-Download, der die Werte aus der Tabelle herunterlädt. Also wenn man sich ein anderes Feld nimmt, das auch tatsächlich Inhalte hat. Ähm, zum Beispiel die Sammlung und dann auf Tabelle klickt, erscheinen bis zu 40 Werte in dieser Tabelle. Beim Klick auf den Download-Button werden alle, also nicht nur bis zu 40, sondern alle ergeben, äh, gefundenen Werte innerhalb dieses Feldes, die mit den Treffern verknüpft sind oder die bei den Treffern eingegeben sind, als Tabelle heruntergeladen, gruppiert nach, wie häufig sie auftauchen. Also Testsammlung und Kabinettfotos erscheinen beide jeweils 20 Mal. Der zweiten Kachel haben wir ja glücklicherweise voreingestellt die Akteure, die verknüpften Akteure. Das Fotoatelier Dispa wurde dreimal verknüpft. Das Fotoatelier Elvira wurde nur einmal verknüpft oder es gibt nur eine Verknüpfung mit dem Fotoatelier Elvira innerhalb der Treffermenge. Eine zweite Funktion der Tabellenansicht ist, dass sie gleichzeitig als Facettensuche fungieren kann. Das heißt, wenn man die Tabellenansicht anklickt und dann den einzelnen Wert anklickt, er, reduziert man die Treffermenge auf die Objekte, die gleichzeitig diesen Wert haben oder die mit diesem Wert verknüpft sind. Ich hatte also gesucht nach der Sammlung Kabinettfotos und sehe, darin sind drei Objekte verknüpft mit dem Fotoatelier Dispa. Wenn ich auf das Fotoatelier Dispa klicke, suche ich nach den Objekten, die verknüpft sind mit dem Fotoatelier Dispa innerhalb der Sammlung Kabinettfotos und erhalte eben die drei Objekte. Soweit zur Suche. Es gibt eine zusätzliche Anzeigeoption auf dieser Seite und das ist die Kartenanzeige. Sie ist erreichbar über einen Klick in der Toolbar. Klickt man hier auf Objekte auf Karte erscheint eine Karte, in diesem Fall ohne Treffer, in der gesamten Sammlung Kabinettfotos, gibt es einige Treffer, in der die Objekte, die Orte, mit denen die Objekte, der, die gefunden wurden, die Objekttreffer verknüpft sind, aufgelistet werden. Dazu erscheinen diese Pins auf der Karte. Der Pin ist jeweils geformt entsprechend dem, wie die Objekte verknüpft wurden. Also beim Kamera Pin handelt es sich um aufgenommen Ereignisse. Diese Objekte oder an diesen Orten wurden Objekte aufgenommen. Der leere Pin, mit nur einem Kreis darin, zeigt an, dass es sich dabei um eine entweder einen allgemeinen Ortsbezug handelt oder dass mehrere verschiedene Arten von Ereignissen hier stattgefunden haben. Also es könnte ein allgemeiner Ortsbezug sein oder ein Objekt wurde hergestellt und gleichzeitig wurde ein anderes Objekt äh, dort aufgenommen. Hier wissen wir also, das Objekt wurde aufgenommen, können auf den Pin klicken und erhalten einen Tooltip mit der Option, das Objekt zu zeigen. Das heißt, über die Karte kann eine Suche durchgeführt werden. Und so gelangen wir zum Objekt. So viel zur Suchfunktion. In den nächsten Videos soll es zur Stapelverarbeitung weitergehen und zu den Exportfunktionen. Den Abschluss der Serie wird dann ein Video zur Merkliste, äh, zur Merkliste machen. Genau. Vielen Dank.